Ja Leute, wir sind hier in Frankfurt, um mehr zu sein, bei Konami und was können wir spielen? Master Duel. Genau, wir spielen Master Duel und zwar gegeneinander. Wir haben uns zwei Decks erstellt und natürlich beim ersten Duell auf dieser Plattform, was müssen wir spielen? Wir spielen Blue Eyes. Was oh, ist dunkler Magier, heißt richtig schön oldschool hier an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, ja, wir legen einfach direkt los. Ne? Genau, so machen wir. Hier, Beginn Duel und los geht's. Waiting for a Ja. Same. Mach mal. Okay. Los geht's. <lacht> los geht's. Uh. So, wir sehen hier Start und uh. Ja. geht das aus, so wie er anfängt? Mm. Ja. Ja. ja oh, das schwierig, ich, ich, ich gehe gut. Okay, wir sehen hier schon. Schön, Rescue Cat. Revel. Oh ja, Rescue Cat. Wenn schon, wenn schon. Wenn richtig, nicht richtig, nicht, nicht, nicht so halb. So. Okay, los geht's. Hoffen, dass wir eine gute Hand haben. Oh, oh! Julian! God. Das wird. Ähm, das wird. Äh, oh. Also, meine Hand ist äh, interessant. Also, ich sag mal so: Wir haben alles dabei, was geht. So, ist das okay? Äh, nee. Oh nein. Ja, gut, dann überlegen wir das Ganze nochmal wie ein Game. Leider. <lacht> so, aber das war ein Bait. So. Das war ein Bait. Okay. Denn jetzt zeige ich dir, was ich eigentlich machen wollte. Denn jetzt kannst du folgendes nicht mehr aufhalten. Und zwar, ja, komm. So? Seelen der Magie, ne? Ne? Oh. Wir machen die. Jetzt können wir uns oben was drauflegen. Ja, was wollen wir denn? Was wollen, was wollen wir denn oben drauf haben? Sag mir jetzt mal. Tja, ich sehe ja nicht, ne? Seelen der Magie? Hab ich gehört, das ist eine gute Karte, ne? Ja, ist nicht so schlecht. So, und dann äh, geht's gleich weiter, würde ich sagen. Super, weiter geht's. Nachgucken. Ja, was wolltest du denn die da wohl? Ja, gute Frage. Ähm, ich habe Nein gedrückt, auch <lacht> so sehen. <lacht> sehr, sehr gut, gefällt mir. Sehr gut. So, dann. <lacht> nein, <lacht> bist du da. <lacht> also ihr seht, der wurde groß getönt und was macht er? Oh, das, das war nicht. so gut. Er macht einfach nichts. Oh nein. Ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, ja. aber ja. ich habe eine ganz gute Karte gezogen. Ja, und oh nee, was können wir jetzt. Nee, ich mache erstmal. Achso, okay. So das kommt. Ach so, okay. Äh, ich setze hier eine Karte. Okay, interessant. Und dann setze ich auch hier noch eine Karte. Okay. Und dann würde ich tatsächlich mein Spiel zuerst schon beenden. Ja, gut. Dann ist es nicht so schlimm, dass wir ähm, hier jetzt ähm, ja, den Search <lacht> nicht bekommen haben. Denn jetzt kriege ich die Karte, die ich eigentlich suchen wollte. <lacht> Und jetzt äh, ja, aktivieren wir natürlich ähm, Effekt von Souls. Ja. Äh, wir wollen sie äh, beschwören und legen dafür eine dunkle Magie in den Friedhof. Das ist schon sehr stark. Ja, das ist schon sehr, sehr stark. Wir wollen diesen Deck halt. Was ähm. kommt jetzt? Was kommt jetzt? Äh, das ist okay. Was? ist <lacht> okay. Was? Erstmal Angst verbreiten oder wie? Erstmal ist das okay. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Was hast mir Angst dahin. Hör auf. Ich, kann, ich, kann halt ich aktiviere es so. Möchtest du Effekt nutzen? Ja. So. das eines dunklen Magiers so viel drauf? Ja, ich, ich glaube schon, ne? Da habe ich was gegeben. Echt? Zeig. Ja. Cold by the Brave. Oh no. Auf den dunklen Magier. Ich glaube, das war nicht so schlecht. Aber weißt du was? Ja? Das ist besser. Oh <lacht> so, schöne Chain-Animation. Ja, sehr, sehr schick. So, Chainlink 3 negiert. Jetzt würde sie kommen, ist aber nicht hier natürlich und meine Story kommt durch und da würde ich sagen, ist dann auch der dunkle Magier an dieser Stelle. Ist auch nicht schlecht. Schön. Ja. Und jetzt, du hast was vergessen, ne? Der Circle aktiviert sich. Ich einen weiteren dunklen Magier. Ne, ja. ich kann deine Karte zerstellen. So, oh das, die Zahlungsnamen, die kannst du gerne nehmen. Ist das so? Ja. ja. Ne, der ist steht sogar, ne? Ja, der ja. Berne steht sogar. Ja. So, und jetzt die Frage halt, was wollen wir haben? Haben wir hier 1, 2 Dann machen wir erstmal hier, aktivieren wir ähm, das hier glaube ich. Hm, ja doch, wir aktivieren den Effekt. Ja, ne? Oder legen die weg. die will dafür, dass du die ewigen Seele weglegst. Er muss nicht wählen, ja. wenn ich kann. Nee. Was sagt die denn? Up to two. Hä, hey, ich habe nein gedrückt. Aha, also ich find's witzig. Ja. Was ist das denn? Der Tag holt jetzt einfach sein eigenes Feld. Das kann man schon mal machen. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Wie könnte es denn sein, dass ja. die ganzen sowas passiert? Also ich meine, wir sehen jetzt hier nicht das hochklassigste Duell, aber witzig ist es. Was ist denn? Aber Maurice, ich sagte so viel, es hätte keinen Unterschied gemacht. Doch, doch, das war. Hä, das war, ich, ich, ich lasse drei Monster von mir einfach. Die nee, werden eh weg, nächste Runde. Ja, aber nee. Aber ich doch. hätte noch mehr machen können. Na gut. Hm. Okay, das können wir machen. Danke. Waiting for response. Ja, ja, ich aktiviere jetzt Donner Red. Ich versuche das irgendwie zu retten jetzt noch. <lacht> so, ich ich fusionsbeschwörde ich jetzt ein Monster. Bevor hier mein ganzes Feld zerstört Aber du wird. Damit kannst du noch die Karten nutzen. Ja, ja, genau. Weil er auch noch Lack hat und eine quick play äh, <lacht> auf der Hand hat. Nice. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. So, das ja. Das ist schon ein starker Play. Erst so Dark Hall, dann noch äh, Quick-Play hinterher schieben. Ja, das ist gut. Hä? Also. Ich hab wieder... Ich hab schon wieder Nein und Ja verwechselt. Das ist ja heute hier so mein Talent. So, jetzt kommt die hier ein Angriffsmodus. Was ich mich jetzt frage... Nach Resolve stirbt das Monster dann trotzdem? Ja, natürlich. Ich meine, der hat so ein. Aber du darfst ja dann Special, ne? Ja, das ist ja, okay, ja hier okay. der Plan gewesen. Also, ne, so ganz ist das ja nicht hier. So aus dem Deck. Und aus dem Deck. Bisschen Ressourcenverschwendung. Nein, nein, nein. Ich will die schon nicht ziehen. Wolltest du so. nur noch mal die Animation? Dunkler Magier. Nur für die Animation hast du das noch Ja, genau. Und dunkles Magiermädchen. Doch, das ist cool. Immer die Kronen schlafen. Battleface? Ja, bevor ich jetzt hier wieder irgendwas. <lacht> so, zweimal missglückt, so Angriff, Joa, boom. Das ist natürlich schon einiges an Schaden. So. Das war jetzt gar nicht so ja. schlecht. Aber ich fürchte, du wirst gewinnen können mit diesem Spiel. Nee, wie denn? Nee, stimmt. Oh, konnte ich nicht. Äh, ja. Dann muss ich tatsächlich überlegen, was ich mache. Also, erstmal machen wir. Wie ich zweimal verklickt habe. <Bank> ja komm, gib mir halt 3G. Die kennen wir ja aus. Die, die kennen wir ja schon. Ähm, dann beschwöre ich die Wahrsagerin des He mhm. Herolds. Ja. Dann lege ich in den Friedhof dann einmal den Herold bis tu es nicht. Nee. Darf doch, dann aktiviere ich auch seinen Effekt. Denn ich kann ja drücken. Und suchen mir den Blauen, den wir aus Aber hm. das war's noch nicht, weil ich kann mit der Karte leider noch gar nichts oh, das ist schön. das, das ist noch Combo-Piece, weil ich möchte Trader dann einfach uh, okay, das ist natürlich gut. Und würde dann gerne nochmal zwei Karten ziehen. Ja, das verstehe ich. Das ist gut. Ich hätte einfach noch eine solo auf dem Feld Ich, ich glaube, dann äh, mache ich äh, tatsächlich auch noch mein Cooles. Na ja, gut. Das ist ein guter Top-Deck. Ja, äh, dann lege ich auf jeden Fall rein den weißen Stein der Uralte. Das ist gut, gute Ja, das Jetzt kann ich dir sogar einen Fact aktivieren. Was machen die nochmal genau? Ja, die edit dir, das bringt nichts. Wir können Badges Also Achso, wir drücken mir tatsächlich nichts. Dann gehen wir noch in die Battlefields. Musst du nicht, kannst du, freiwillig. Und dann greife ich nochmal an für 500, damit wir uns hier live-points technisch ein bisschen annähern. Sei ruhig, das wäre so jetzt auch Das wäre alles noch oben damit wir dann auch endlich das andere ikonische Monster aufs Spielfeld bekommen. Stimmt. Also ja, das haben wir, ne ich möchte nicht spoilern, aber oh. auch sehr, sehr schick. Sieht natürlich gut aus. Und ja, dann viel Erfolg. Also du weißt, dass ich genau 3500 Schaden auf dem Feld habe, ne? Also genau. Ja komm, erstmal ziehen wir ihn Aha. Selbst <lacht> Set, noch eine Paschbereich. Nee nee. nee, nee, nee. Leider nicht. Ziel. Mhm. Jo. Ja, ähm, dann muss ich überlegen. Mal wieder. Ja, oh man. Dann hey. würde ich sagen. Ja. Ja, natürlich ein Und greifen wir mit uns. Keine Response? Oh, IDP! Ist natürlich ein bisschen schade, aber kann ich nicht überlegen, weil ich dachte mir schon, dass das irgendwas ist, wo man reinspielen muss. Deswegen habe ich in der Main Phase 2 gleich noch ein paar Überraschungen. Für ja, ja, ist voll rum. Dann greife ich an mit dem Diviner. Nee, auch das? Hm. Auch das nicht? Nein, Special hm. Zone für so W für den Magier. Mal wieder. Ja, warum nicht, oder? Nö, von dem auch. Ne, von dem auch. Hm? Ja, kannst Du kannst gerne angreifen, auch wenn du möchtest. Nö, aber ich find's gut, dass ihr jetzt schon ganz auf dunkler Magen und Größe Ja, das hab ich ja schon oft. Ja, Nein, nein, genau. Ich Ich weiß gar nicht. Äh, äh, äh, ich glaube. Du darfst vielleicht doch angreifen. Echt? Was kommt denn jetzt? Ne, zurück auf die Hand. Das ist interessant. Neuroforce. Nein, nein. Code. Gut. Ja, die 500 nehmen. Dann bin ich jetzt der Live-Plus-Technik Ja, Pf. Gleich nicht mehr. Äh, Sam. Und zwar noch einen weiteren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da hättest du jetzt ja alles komplett, ne? Ja. Nö. Na gut, dann <lacht> Nö, auch nicht sind richtig gedrückt. Ja, aber wer sagt, dass ich nicht noch einen weiteren Player habe? Ja, kannst du ja machen, so kein Problem. Finde Gut, ich doch. Dann tun wir den dann schon mal raus. Ja. Dann könnten wir jetzt mehrere Sachen machen, aber ich glaube, ich entscheide mich für den guten alten Christon Halpifight-Wachs. Oha. <lacht> das ist natürlich schon stark. <lacht> Shit. <lacht> hm? Oh, sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Ich würde schön. Auch gerne seinen also Effekt benutzen. Ja, das ist oh. leider fein. Ja, das denke ich mir. Und dann tue ich mal wieder ja. oder speziell einen weißen Stein. Okay. Eine ganz so viele Optionen habe ich leider nicht. Ja. Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die ich mache. Ah, willst du es machen? Ich weiß, was du vorhast. Das Ding ist, die Seelen sind gut, da kannst du jede Runde einen dunkle Magie zu Ja, oder ein Mess-Tausend-Messer oder die andere oh, ist search Kann ich nicht zulassen. Er <lacht> Unicorn is the play. Ja. das ist halt viel zu gut. So, damit das gute Unicorn. Oh, gut. schön. Ja, Absolut, auch echt richtig cool. Ja, ja dann. Äh, dann würde ich gerne den Effekt natürlich auch nutzen. Dann diskale ich mal den blauäugigen Alternativen. Ich weiß, was du auf der Hand hast. Ich, das wissen. ich weiß es. Woher willst du das wissen? Wer hast du dir gesucht? Ja, habe ich. Ähm, dann muss ich jetzt überlegen. Ich habe im Friedhof tatsächlich etwas Interessantes, was ich dafür vielleicht oi, oi, oi, oi, oi, oi. wissen könnte. Wenn ich jetzt das so mache. Ja. Äh, hm. Komm. Das Ding ist im Friedhof sicher? Nee, ich stehe nicht. Okay. Ja, ich muss jetzt hoffen auf was Gutes wieder. Aber das ist, habe ich noch eine kleine Überraschung. Ja, ich weiß das. Das ist keine Überraschung. Na gut. Ja, das weiß ich, Alter. Da ist die Nummer zwei. Ich finde gut, dass du wieder einen Drachen im Friedhof hast. Ich glaube aber. Nee, ich wollte ihn jetzt. Oh. <lacht> die rufen ja ganz schön oft, oder? So dunkler Magier und aber Leute. Ich glaube auch, die auch schon die Boards gebrochen haben mittlerweile. Gut gezogen. Ach ja. <lacht> Aber ich muss jetzt wissen, wie ich das machen will. Weil ich nicht das hier gezogen habe. Ja, keine schlechte Karte. Ich kann jetzt halt was hochlegen. Ich mach nochmal. Ist halt. Ja. Du kannst mir ja schon mal spoilern. Kannst du diese Runde gewinnen? Nein, nein. Das, das ist viel. <lacht> Wo denkst du hin? Der weiß ja nicht. Waiting for response. Ah ja, wir fusionieren also mal wieder. <lacht> ja, doch, hallo, fusionieren wir. Boom. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Perfekt. So, suchst den Kreis, Kreis deckt auf, nimmt die Fusion, oder? Achso, egal. Ah ne, ich muss das f setzen. Ja, doch, glaub ich glaube, ich nehme schon die Fusionskarte jetzt, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, nee, muss, ich muss ja, muss ja irgendwie. Was war das? Fusionssammeln vom. Field. Oh, hängt ja. Äh. Ja, komm. Gut. <lacht> Dann aktivieren wir den natürlich. Und? Gehen in eine Fusionsbeschwörung. Also das Unicorn kannst du auf jeden Fall ausen. Ach! Bist du ganz sicher? Vielleicht. So, nehmen wir gleich von dunkle Magie von der Hand. So, und da kommt Nummer zwei. Boom. Ja, diesmal sogar nicht gewastet. Willst du mich verarschen? Nee. So, jetzt ziehen wir noch zwei Karten. Das ist schon echt stark. Ja, das finde ich nicht gut, wenn du so reagierst. Oh! <lacht> okay, Julian, ich sage so, wie es ist, ähm, es wird anders schwierig. Ich habe dich eben gefragt, ob du diese Runde nicht gewinnen kannst. Okay. Nee, kann ich nicht. Hä, okay, okay. ich, ich zerstöre Unicorn, wie du gesagt hast. Ganz entspannte Basis hier. Da geht die ein 2. Und dann setzen wir 1, 2... <lacht> Oh, ist, das ist das hast du schon keine Lust? Das, ich weiß, dass es 100% IDP ist. So, dann ziehen wir. Das ist tatsächlich gut. Nein, ist tatsächlich nein, mal, nein, nein, nein, nein. nein, nein, nein, Das ist gut. Nein, nein, du kannst nicht gewinnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Das ist dein letzter Zug. Ich sage es voraus, das ist dein letzter Zug. Okay, Special interessant. Was? Er ja, lebt noch. Oder machst du nichts? Pass mal auf, was ich mache. Okay, jetzt habe ich Angst. Banished. Einmal vorbei, der ist nicht gut geschwommen. Ja, was ist dann los? Und das wird schon mal gewanished. Okay. Und danach banish ich noch. Was? Das was rufst du. Mal. Hä? Und jetzt? Was rufst du? Der Chaos Imperator Drache. Bitte was? Der neuen Version. Und zwar The Chaos Emperor. ich Weiß gar nicht, wie der heißt. The Dragon of äh, Armageddon. <lacht> ja. Nein, nein, nein, nein. Julia, nein, nein, nein, nein. Nee, nee. So nicht. Das Gute ist, da auch diese Karte ist nicht erfolgreich beschworen Defekt. ist. Defekt. Ja gut, mach das. Karte ziehen. Da aber auch diese Karte nicht erfolgreich Pff. beschworen ist, glaube ich, habe ich für Ice kein legales Target mehr im Friedhof. Der oder nicht, nicht? Ich würde dann erstmal versuchen, in die zu gehen. Das war der letzte Zug, wenn wir nie töten. Und ich greife an. Ja, das ist vollkommen fein. Wir möchten jetzt einen Effekt aktivieren. Ja. Und darf jetzt zwei Monster beschwören. Eins, zwei, Angriff. Noch sehe ich oh. <lacht> Und zwei. Ich glaube, du hast ein paar mehr davon, ne? Bestimmt dreimal jetzt. Ja. Äh, ist zwei. Ja. Äh, dann setze ich noch eine Karte. Das ist egal. Du hast verloren. <lacht> da gehen die Endphase. Du hast verloren. Oh, was hatte ich denn verdeckt? Das ist gute Ice Dragon's Prison. Aber weißt du, was cooler ist? Ja. <lacht> you know what is coming. Da kommt wohl ein zugangs Oh, ich habe ein Unicorn. So. Aber komm, ich habe smart und Drachenhund rumherum gespielt. Ja, ist richtig. Ich kann sogar noch den Effekt von ihm. Muss ich irgendwann? Jetzt? oder warte? Achso, ja, okay. Dann mache ich das hier. Dann opfere ich noch was. Jo. Wer hat, der kann nur, so wie heißt es schön? Ey, äh, bin ich auf die Hand? Jo. Bin ich? Ja. Ja dann? Also ich will es nicht lang machen. Ich könnte jetzt noch searchen und hab noch Souls gezogen. Aber ja. ja. ich hab noch eine Talette gekannt. Die ist komplett. Hallo. <lacht> ah, äh. Ich kann äh, zu zeitigen Zeitpunkt Exescode nicht rufen. Aber nur ein normales <lacht> Monster kommt. <lacht> <lacht> Aber jetzt. Er äh, ein Wir müssen schon richtig machen. Komm, wir nehmen noch, wir nehmen noch das hier, weil wir es können. Aber wie gesagt, äh, du weißt, was kommt jetzt, oder? Dunkler magischer Kreis. Mit nein, nein, wir machen das sofort. Wir, wir, ich ich, ich habe gar keine Angst vor irgendeiner verdeckten Das sage ich dir. So, hier Wunderschön. Guck dir das an, boah, ja. es sieht schön aus, so, natürlich, auf, die, auf den Effekt kannst du nichts machen. Nee. Ja, und hat jetzt Unicorn aus, ähm, ja, und jetzt, weil ich, scan Fact. pop. Äh, du hast keine <lacht> Wir haben hier nicht, nicht nur einfach ein Missplay, wieder mal von dem, ich sondern. Es ist unglaublich, das kannst du nicht ausdenken. Ich bin. Oh Mann. Gut, dann krieg ich vielleicht auch noch einen Zug, ne? Oder? oder kannst du mich vermischen? Du hast 100 Schaden. Nee, ich schaff die 100 nicht. Oh. Ne, ja gut. <lacht> oh, ich überlebe mit 100. Oh ja, nein! Ich habe einfach hab den, noch den nicht. Friedhof nicht gecheckt! Dann ist das so verloren. Na, ja, schauen wir mal. Was zieh? Komm, ich so, hier. Was Gutes? So. Komm schon, komm schon, komm schon, Das ist leider nichts. Weißt was du, was ich verdeckt hast? Nein. Solid Judgment. Ja, okay. <lacht> das, das ist egal. Ich ziehe gerade die Melodie der Lachen. Ja, okay. Komm, keep ab, ich will, ich will hier. Ich will den Finisher sehen. Ich will den Finisher sehen. Denn, ja, Call by the Rayfair braucht das noch? Battleface. The Dark Magician. Yes. Alter. Das ist natürlich nicht geskriptet. <lacht> <lacht> Hallo? Ich habe dreimal was verpasst. Ja, das war jetzt hier das Duell. Und falls ihr das zweite Duell zu dem Ganzen sehen wollt, schaut einfach mal bei Juli vorbei, natürlich auch unten verlinkt. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht gewinnt Yugi, vielleicht Kaiba, man weiß es nicht. Ich finde, Master Duel auf jeden Fall noch mega nice. Auf jeden Fall. Ich es will. ist mega cool. Ja. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Du mal. Auch vielen Dank. Ähm, auch und euch noch viel Spaß beim Duell hier. Tschüssi.